Hallo liebe Freunde, wir sind jetzt im Herbst und es ist richtig kälter, aber kommt auch die dicke Barsche. So, ich teile mit euch heute meine Lieblingsgummiköder für Barsche. Zum ersten, den Skeleton gibt es in 5,5 cm, 4 Gramm, 8 cm, 7 Gramm oder nicht vormontiert. Es gibt zwölf unterschiedliche Farben. Meine Lieblingsfarben sind Morito, Bubblegum, Fire Tiger und Ayufarbe. Diese Köder macht viele Vibrationen, selbst beim langsamen Einrollen. Der Neoschade ist in 7cm 5g oder in 9cm 10g vermontiert. Hier gibt es 10 Farben. Meine Lieblingsfarben sind Morito, Bubblegum, Dark Knight, Feiertage und Ayo. Er ist ein Passepartout, kann also überall und für alles benutzt werden. Er läuft perfekt am Grund oder mit Ding. Der Shabo existiert in 5cm 7g, 7cm 9g oder 9cm 17g oder natürlich nicht vormontiert. Ein Produkt aus dem Jahr 2018 und gerade ein Mustard. Er läuft super. Ist sehr resistent und schwerer als die anderen kleinen Kummiketteln in der Gosse. Er ist perfekt für tiefe Stellen oder Entströmungen. Es gibt auch hier 10 Farben. Meine Lieblingsfarben sind Morito, Mötterheul, Tagnight, Tiger und Ayo. Ab 2019 kommt auch der Shavo Curly raus mit einem Schwanz, wie beim Sandra. Er sieht super aus und funktioniert wirklich gut. Beim Dropshot angeln gibt es auch ein paar Gummiköder wie der Lensons Street Streetbait, Sandra, Dropshot oder der King. Like und abonniert euch. Viel Erfolg und Wettbewerb! Tschüss!